Willkommen zum Kleinen 1x1 der Kostenrechnung. Abschließend wollen wir heute über die dynamische Investitionsrechnung reden. Bei der Investitionsrechnung vergleicht man alle Ein- und Auszahlungen, die mit einer Investition im Zusammenhang stehen, und versucht, eine Kennzahl zu ermitteln, die die Vorteilhaftigkeit der Investition beschreibt. Bei den dynamischen Verfahren der Investitionsrechnung wird die Inflation mit in Rechnung gestellt. Das heißt, 1 Euro heute ist mehr wert als 1 Euro in einem Jahr. Üblich sind folgende drei Kennzahlen als Vorteilhaftigkeitskriterium. Der Kapitalwert, der interne Zinsfuß und die Annuität. Ausgangspunkt für jede Art von Investitionsrechnung ist eine prognostizierte Zahlungsreihe. Diese beinhaltet die Investitionsauszahlung, die Rückflüsse in den Nutzungsjahren und den Liquidationserlös am Ende der Nutzungszeit. Typisch für die dynamische Investitionsrechnung ist nun, dass jede Zahlung in der Zukunft zurückgerechnet wird auf ihren heutigen Wert. Der Zeitwert der Zahlung wird in den heutigen Barwert zurückgerechnet. Wir sprechen von Diskontierung. Allgemein ergibt sich der Barwert als Zeitwert durch 1 plus i hoch n. i ist der Zinssatz, n ist die Laufzeit. In erster Ernährung kann man diesen Zinssatz als Maß für die Inflation werten. Aus einem Rückfluss von 300.000 Euro in einem Jahr werden dann bei 10% Zinssatz ein Barwert von 272.727. Derselbe Rückfluss nach zwei Jahren ist umgerechnet auf heutige Verhältnisse nur 247.934 Euro wert. Die Diskontierung gleicher Rückflüsse nach verschiedenen Jahren ergibt also unterschiedliche Barwerte. Wenn wir auch den Liquidationserlös diskutieren, können wir die gesamten diskontierten Rückflüsse der Investitionsauszahlung gegenüberstellen. Der Unterschied zwischen beiden Säulen ist der Kapitalwert. Die Investition entspricht also nach dieser Rechnung einem Kapital von 261.419 Euro, die ich zum Zeitpunkt 0 vorliegen habe und die ich zum Beispiel zu 10 verzinsen kann. 261.000 Euro, die ich heute mehr habe, wenn ich investiere. Ich kann diesen Kapitalwert auf die Nutzungsdauer der Investition verteilen, wobei ich so rechne, als ob ich das Kapital anlege und Zins und Zinseszins erhalte. Das Kapital entspricht dann einer jährlichen Auszahlung der sogenannten Annuität für die gesamte Nutzungsdauer. Die Annuität kann ich aus dem Kapitalwert mit dieser finanzmathematischen Formel errechnen. Die zentrale Größe der Investitionsrechnung ist der Kalkulationszinssatz. Dieser entspricht nur in erster Näherung der Inflationsrate. Tatsächlich ist die Abschätzung etwas komplizierter. Wir stellen sowohl die Soll- als auch die Habenzinsen in Rechnung und einen Gewinn- und Risikozuschlag ergänzt. Für unser Beispiel diskutieren wir mit 10 Der Halbautomat hat einen Barwert von 390.000, der Vollautomat von 261.000. Beide Investitionen sind vorteilhaft, der Halbautomat ist vorteilhafter. Wir verteilen den Kapitalwert auf fünf gleiche Annuitäten, erhalten für den Halbautomat 103.000 Euro pro Jahr, für den Vollautomat 68.000 Euro pro Jahr. Naturgemäß hängt der Kapitalwert stark vom kalkulatorischen Zinssatz ab. Je größer der Diskontierungssatz, desto geringer ist der Kapitalwert. Tatsächlich gibt es einen Zinssatz, ab dem eine Investition nicht mehr vorteilhaft ist. Man spricht hier vom internen Zinsfuß. Man kann den internen Zinsfuß auf verschiedene Art und Weise abschätzen. Eine Möglichkeit ist, den Kapitalwert bei verschiedenen Zinssätzen zu berechnen und zu interpolieren. Wie gezeigt hat unser Vollautomat bei 10% Zinssatz einen Kapitalwert von 261.000 Euro. Bei kalkulatorischen Zinsen von 20% hätte der Vollautomat einen Kapitalwert von minus 22.000 Euro. In diesem Fall wäre die Investitionen nicht vorteilhaft, die Investition wäre gleichbedeutend mit der Vernichtung von 22.000 Euro. Wir können einfach linear interpolieren und erhalten einen internen Zinsfuß von 19%. Bei diesem Zinssatz wäre die Investition neutral, der Kapitalwert wäre 0. In ähnlicher Weise ergibt sich der interne Zinsfuß des Fallautomaten zu 29,9%. Diese Investition ist also vorteilhafter. Je weiter der interne Zinsfuß über dem Kalkulationszinssatz liegt, desto vorteilhafter ist die Investition. In unserem Beispiel wären alle Investitionen mit einem internen Zinsfuß unter 10% unrentabel. Die Investitionsrechnung liefert genau wie die Kostenrechnung Zahlenmaterial als Grundlage für Entscheidungen. Kosten und Zahlen dürfen jedoch nicht die alleinigen Kriterien für Entscheidungen darstellen. Es gibt eine Menge weiche, nicht so gut quantifizierbare Kriterien, die ebenfalls relevant sein sollen.